Fast-forward Science ist die Verbindung. Ah, Fast forward science ist für mich die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Ich muss sagen, eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Grafik, die du da geschaffen hast. Danke. Wie lange hast du daran gearbeitet? Ähm, an der Animation selbst etwa eineinhalb Monate, zwei Monate, Okay, aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Warum ausgerechnet so? Hat er ja ein bisschen was Dunkles? Ähm, ja, es ist. Ich weiß nicht, wie ich, wenn ich so wissenschaftliche Themen anschaue, vor allem das Energiethema. Es ist mir wichtig, dass man eigentlich ehrlich ist und dass die ehrliche Situation ist halt einfach sehr düster momentan. Das bedeutet nicht, dass es in Zukunft so sein muss, aber einfach, dass man das ehrlich anschaut und dann auch das Ganze dann steuern kann, oder? Weil bevor man das richtig, richtig, ein richtiges Assessment macht von der Situation, kann man das gar nicht irgendwie beeinflussen. Glaubst du denn, dass sich die Kunst zu wenig der Wissenschaft widmet oder widmet man sich die Wissenschaft zu wenig der Kunst? Ähm, ja, also ich habe ja den, den Split, dass ich mal Physik studiert habe zwei Jahre und dann habe ich es sein lassen und habe zur Kunst gewechselt. Haben ähm, Allgemein, ich sei geisteskrank. Ähm, hm. <lacht> Aber, also, dass du Physik studiert hast oder hast genau. du das bleiben lassen? Das, das bleiben lassen. Haben. Ja, das, zuerst war es auch noch komisch, dass ich Physik studiert habe. Aber, ähm, <lacht> Aber dann der, der Übergang ist halt sehr schwierig, dass das irgendwie so getrennt ist in der, in der Gesellschaft. oder Vorher war es ja, Da Vinci war ein Universalgelehrter, das, das konnte man machen, irgendwie Kunst und Wissenschaft. Und heutzutage ist das eigentlich nicht gern gesehen. Also man kann irgendwie äh, Filmwissenschaften studieren, also irgendwie äh, Filme anschauen und Physik machen, aber nicht Kunst und Physik. Das ist nie möglich. Ich finde, du hast gezeigt, dass das Gegenteil <lacht> möglich ist, ja? Physik? Wir zusammen, uns geht zusammen, Karaminasi. Vielen Dank. Danke. Ich finde es wichtig, dass Wissenschaft nicht nur seriös ist, sondern auch gut aussieht. Ich meine, Leonardo da Vinci würde auch Videos machen heute.